Okay, geht schon. Hallo, hallo, ich bin der Markus von Spielenprogrammieren und rede hier mit dem Einhaus, mein Name. Ja, Einhaus. Was macht man so in der Universität? Die Fernuniversität Hagen ist eine Universität, insbesondere für Berufstätige, was sich darin äußert, dass das Studienmaterial den Studenten nach Hause zugeschickt wird. Man also zu Hause flexibel. Kann und nicht an einer Präsenzuniversität an bestimmte Veranstaltungen. Okay, wie viel würde das kosten? Äh, kosten würde das pro Semester, das hängt davon ab, wie viele äh, Module man belegt, ca. 250 Euro pro Semester. Äh, die gleichen wie hier in Österreich auch, sprich Matura Studienberechtigung. Was hat ähm, Ihre wichtigsten Erlebnisse bei der Universität der Zwischenzeit? Ja ich habe nie an der Fernuniversität studiert.